Als Jesus am zweiten Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger ein paar Ähren aus, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, »Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist?« Jesus erwiderte ihnen, »Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Bekleider hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, und auch den gab, die bei ihm waren, jedoch außer den Priester alleine niemand essen darf. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Alles was wir haben, verdanken wir der Gnade Gottes. Wir sollten bereit sein, was wir haben, mit anderen zu teilen. Denn wir Kinder Gottes sind alle eine Familie.